Hey und herzlich willkommen zu diesem Video zur Top-Lane. Hier erkläre ich dir, was für Typen von Champions du auf der Top-Lane spielen kannst und gebe dir danach noch eine kleine Empfehlung zu den Summoner-Spells, wie du spielen kannst mit diesen Summoner-Spells. Also fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Was für Typen von Champions spiele ich denn auf der Top-Lane? Da wäre zum einen der Tank. Tanks werden am meisten auf der Top-Lane gespielt und stecken sehr viel Schaden ein. Die sind vor allen Dingen im Late-Game eben dafür zuständig, Schaden wegzustecken, den andere möglicherweise sonst kriegen würden. Dann gibt es noch ein paar andere Typen von Champions, die man spielen kann auf der Top-Lane. Diese werden aber nicht so oft gepickt wie Tanks. Diese werden dann zum einmal Kämpfer oder auch Fighter. Da fallen dann zum Beispiel Illaoi drunter oder Zack. Oder Marksman oder auch Schützen. Zum Beispiel ist ein gutes Beispiel Kindred oder Quinn. Wo man jedoch darauf achten sollte, dass man nicht jeden Schützen und auch nicht jeden Kämpfer auf der Top Lane spielen kann. Bei dieser Auswahl ist es vor allen Dingen wichtig, dass ihr eben als Tank zwar viel Schaden einsteckt, aber dafür langsam seid. Und falls ihr kein Tank seid, sondern eher jemand, der nicht so viele Leben hat oder nicht so viel Rüstung, eher mobil sein solltet. Damit ihr vor diesem Tank gegebenenfalls auch gut abhauen könnt. Zu den drei bisher genannten Typen der Champions kommt dann noch die Type Mage, Mage oder auch eben Magier werden zwar meistens in der Midlane gespielt, aber auch auf der Toplane. Da ist ein sehr gutes Beispiel zum Beispiel Ryze. Der wird eigentlich hauptsächlich auf der Toplane gespielt, aber auch auf der Midlane. Was auch noch sehr wichtig zu beachten wäre, ist, dass egal ob euer Champ jetzt von Natur aus sehr viele Leben hat oder nicht, ihr eigentlich mit jedem Champ, den ihr auf der Toplane spielt, gerade auf Tank gehen solltet. Das heißt auf viele Leben oder viel Rüstung oder auch beides. Jetzt gibt es ja auch noch die Summoner Spells. Summoner Spells sind Fähigkeiten, die euch als Beschwörer oder auch Summoner ermöglichen, euren Champions zusätzliche Fähigkeiten zu geben. Zum Beispiel euch zu heilen, euch zu teleportieren, euren Gegner in Flammen zu setzen und ihn zu verbrennen gegebenenfalls oder oder. Doch welche kann ich euch jetzt für die Toplane empfehlen? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn wir uns jetzt die Toplane angucken, dann ist das ein relativ großer Bogen, oben lang, der ist nicht so kurz vom Weg her wie die Midlane von Base to Base und deshalb sollten wir möglicherweise Teleport reinnehmen, da man mit Teleport, falls dein eigener Tower jetzt gerade fällt, sehr schnell dorthin gehen kann, falls man ihn gerade abfahrt und seinen Tower retten kann. Also haben wir jetzt die erste Fähigkeit oder den ersten Spell ausgewählt. Jetzt bleibt uns noch der zweite übrig. Also, was machen wir da rein? Auf der Top Toplane oder allgemein auf allen Lanes empfiehlt es sich sehr, Flash mitzunehmen oder auch Blitz. Dank dieser Fähigkeit können wir einen relativ großen Weg springen. Wir können auch über manche Wände drüber springen, nicht über alle. Falls die Wände zu dick sind, dann geht das nicht. Aber eben über sehr viele, was uns dann manchmal das Leben retten kann. Nun ist es so, dass ihr jetzt nicht unbedingt diese Spells reinnehmen müsst. Nein, ihr könnt auch gucken, was braucht ihr persönlich. Es kann auch sein, dass ihr Flash oder Teleport gar nicht braucht. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich will Ignite, ich will meinen Gegner oben verbrennen können. Was jedoch nicht immer so viel Schaden macht, da Tanks ja eben sehr viel aushalten. Also halten wir fest, meine Empfehlung ist Teleport und Flash mitzunehmen. Auf welche Tasten ihr die legt, ist mir egal. Aber eben diese Fähigkeiten, ihr müsst es aber nicht tun. Ihr könnt euch frei bewegen in den Summoner Spells. Ihr könnt sagen, ich will dies nicht, ich brauche das mehr oder oder. Und damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, es war kurz genug. Und jetzt wünsche ich euch noch sehr viel Spaß mit League of Legends oder unserem Kanal. Wir haben auch League of Legends Content. <lacht> ähm, ja, irgendwie sowas. Tschüss.